Hallo, meine Pokéfreunde und poké zu dieser Folge Pokémon Blau. Wir sind schön geblieben in Team Rocket's Versteck. Ja, ich nehme wieder mit äh, OBS auf und äh, wir sind wieder hier. Und ja, ich hoffe, es war wieder alles flüssig. Letzte Folge war ganz okay. Ich, ich, ich fand halt die Audioqualität vom Spiel oder vielleicht auch von mir, weiß ich nicht. Etwas komisch, etwas schlecht. Ich weiß ich nicht. Ich habe die noch nicht hochgeladen, aber ich habe mir sie kurz angeguckt. Hab Plus haben wir gefunden? Ne, das ist eigentlich ganz gut. Aber wo geht's jetzt weiter? Warte, hat uns den, den Schlüssel eigentlich jetzt gegeben? Oder müssen wir noch. Ach, wir müssen ihn bestimmt noch mal ansprechen, oder? Mist, ich habe den lift noch verloren. <lacht> oh Gott, Facebook. Wie regelt Nintendo solche Probleme? Oh, wenn du gewinnst, kriegst du den Lift-Opner. Du redest noch mal mit ihm. Oh nein, ich habe ihn verloren. Direkt neben ihm. Er kann ihn nicht finden. Oh wow, Nintendo. Traurig. Und das ist noch trauriger. <lacht> Scheiße, das geht doch so nicht. Kann man nicht machen. Das geht doch nicht. Nein. <lacht> äh, ich würde sagen, wir schmeißen einfach eine Attacke weg. Hornbohrer schmeißen wir weg, weil wir brauchen das einfach nicht. Ich habe es entschlossen. Unnötige TMs, die wir haben, wegzuschmeißen, wenn wir keinen Platz haben. Den Rest, den wir haben, den wir nicht verbrauchen, äh, verkaufen wir einfach. ja. Nice. Ich weiß auch schon, wo wir lang müssen. Da waren wir noch nicht in der Folge. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas ansprechen. Äh, ich kann mich nur nicht ganz erinnern, was ich ansprechen wollte, um ehrlich zu sein. Weshalb... Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Soll ich mal nachgucken? Komm, ich, ich, ich bin jetzt so dass ich wissen noch wir nachgucken, was, was ich sagen wollte. Ach ja, I remember. Äh, ich habe hab mich auf jeden Fall erinnert, nicht nur kurz in die, in die Folge geguckt, ähm, <lacht> Ich mache währenddessen hier dieses Rätsel. Und zwar äh, wollte ich ja noch erwähnen, dass ich meinen Content etwas verändert habe. Und zwar in der Richtung, dass ich jetzt ein bisschen mehr so mit anderen Dingen mache. Zum Beispiel fange ich jetzt nicht nur Let's Plays rein, sondern auch ein bisschen Unterhaltung, sowas wie Comedy oder so. Oder halt irgendwas, wo ich einfach nur cringy Sachen mache. Und auch ein paar Themenvideos kommen hin und wieder. Das habe ich angefangen im Adventskalender von 2017. Das habe ich dann dort angefangen. Komm, wir müssen hier so lang. Oh, das ist so langweilig. Guck mal... Der ist so langsam, ey. Da habe ich vielleicht schon keine Lust mehr, hier das so zu machen. Aber ich muss. Wait, wir müssen. Ich glaube hier lang. Aber wait, ich will das da ist noch rechts ein Item, oder? Wait, ich es ich, ich nicht wissen. Ich, ich sag, wir tun es mal so, da ist kein Item, okay? Gut, hier wäre das dann gewesen, weil ich nicht gezeigt habe, weil ich nicht wollte. Hier ist das. Aber hier ist noch was. Und zwar ein Raum mit zwei Gegnern und einem Item. Die ich noch schnell machen möchte. Alarm, Eindringlinge! Stimmt, der war es mit dem Alarm. Ich dachte, wir hätten wir schon besiegt. Schade, egal. Wen habe ich denn jetzt eigentlich vorne, Sander? Ja, stimmt, ich wollte ihn austauschen. Ne? Egal, komm. Sander macht jetzt noch Level 30 und dann tauschen wir ihn aus. <lacht> ich würde gerne mal. Ich weiß nicht. Ich gucke mal vielleicht später so ein Tutorial an, nice Level 30. Wie man Videospiele oder Hilfs-Videospiele äh, genau, ähm, auf dem PC-Controller anschließt, äh, ohne irgendwelche irgendwelche bestimmten Software oder ein Produkt, so wie Don't Tendo hat. Ne? Ja, ähm. <lacht> Achso, schon, ich wollte ja tauschen. Ähm, und zwar, würde ich sagen, Satz macht ein Level-Up und dann kann Text. Ja, mit Controller ist es ein bisschen angenehmer, finde ich, als mit Tastatur. Ich meine, es ist kein großes Problem. Ich könnte das Let's Play jetzt auch machen ohne Controller. Das ist jetzt nicht das, das, das Ding, ne? Aber ich glaube, versteht, was ich meine, ne? Uh, ja, auf jeden Fall wollte ich noch erwähnen, dass die Let's Plays sehr Spaß machen und ich kann einfach kein Let's Play nicht jeden Tag rausfüllen. Das ist einfach. Es ist möglich, aber es wird mich sehr enorm stören und. Ich, ich mache sie sehr oft, okay? Aber hin und wieder mache ich auch was anderes von Content, deshalb kann ich sie auch so gesehen gar nicht mehr jeden Tag äh, hochladen. Ich konnte ihn nicht stoppen. Aber ja, ich ab jetzt werde ich wieder versuchen. Nochmal. Zum neunten Mal ein Versuch. Ach stimmt, ich habe keine weiteren. fünf ja, Fragen, bla bla. Kann ich eigentlich... Dieses Item ist wichtig. Du kannst es nicht wegwerfen. Ja, okay, das wollte ich testen. K.P. Plus könnten wir mal verwenden. Wer könnte denn mal ein K.P. Plus... Irgendwas random? Oder warte, wir haben ja... Sonderbombomben, wollte ich schon sagen. Ja, genau. Äh, haben wir auch. Wait, ich, ich möchte... Äh, machen wir mal K.P. Plus. Äh... Genau. Äh... Patex kriegst K.P. Plus. G Gesundheit ist gestiegen. Yay, cool, oder? Bist du der Kratze-Boy? Naja, immerhin. Immer. Guten Tag. Hab gehört, wirst du kämpfen? Was willst du überhaupt hier? Ja, naja, also ich wollte euch da eigentlich stoppen, dass hier die Spielhalle, den Shop, den Spielhalle wie immer... Uh, hier vernichtet und zu euch macht, zu eurem Nutzen macht. Ich dachte, jetzt habe ich schon wieder vergessen, sondern zu tauschen, Mann. Ich bin aber auch schlau. Ey. Ich mir mal gerne sagen. Wie ihr das Spiel eigentlich so findet, weil ich finde das Spiel eigentlich ganz in Ordnung. Für damalige Verhältnisse finde ich es ganz in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Ich finde den Nachfolger ist da auch so gesehen eines meiner Lieblings-Pokémon-Spiele. Oder das Remake von dem Nachfolger. Ist so gesehen mein Lieblings-richtiges Pokémon-Spiel. Und ja... Äh, deshalb finde ich so gesehen, die Zeit auch besser, weil man da auch diesen Ort hier, wo wir gerade sind, eigentlich so gesehen auch bereisen kann. Aber ich will nicht so viel spoilern für die, die es nicht kennen, weil ich auch ein Ball das Bild machen will. Falls ihr gehört hat, das war mein Handy, also nicht wundern. Und ja. Ich habe sehr viele Let's Plays auf meiner Liste, die ich machen möchte. Trotzdem, für die, die es äh, nicht wissen, in meiner Kanal-Info, da habe ich einen Upload-Plan, den ich nicht benutze. Egal, ähm, das mache ich nicht. <lacht> sondern... Ähm. steht ja unter wichtigen Informationen, so habe ich es genannt. Da kann man mir gerne eine PN reinschreiben. Hey, kannst du bitte, weiß ich nicht, Windwecker oder so let's play, keine Ahnung. Dann sage ich, yo. Kein Ding, Mann. Ich, ich nehm's in die Liste. Yo, Mann. claro, Bro. <lacht> But only if you know the way. Okay, sorry, das, das muss jetzt einfach sein. Oh Gott. Ich stelle mir schon vor, wie die wie das liked, weil ich you know hier gesagt habe. Äh, weiß ich nicht, wo lang, wollen UG1 vielleicht? Uge. Erstmal die U-Rape und dann... Wo sind wir? Genau hier sind wir. Ich glaube, der gibt uns noch mal einen Schlüssel oder so. Was hast du denn hier verloren? Äh, wie gesagt, ich hoffe, du hast einen Schlüssel. Oder du hast wenigstens angenehme Pokémon, mit denen ich auch gut battlen kann. Aber wie ich sehe, hast du sie nicht. Und wieder vergessen zu oh Mann. okay komm das das muss ich jetzt ich, ich laber zu viel da vergesse ich einfach alles oh ich sollte mein pokémon mal heilen wäre ne? mal keine schlechte idee so dum, dum, dum, dum. ja ja ich habe keine ap mehr dafür ich weiß um, ich glaube nachdem wir hier raus sind gehen wir noch nach Lavandia? Nee, nee, nee, nee, nee, können wir hier nicht. Ich, ja, ich weiß schon, wie es weiter weitergeht. Nach der vierten Arena kommen wir zur fünften Arena. Dann müssen wir nach Lavandia. Das hat nämlich einen Rund. Ich hoffe, das finden wir hier raus, sonst muss ich das selber sagen. Das weiß ich auch nicht. Ähm, danach? kommen die letzten drei Arenen. Sechs, sieben und acht. Ich weiß noch, sieben und acht. Ist, wenn ich es sagen würde, wo die sind, zumindest ein mega Spoiler. Und mir fällt auch schon ein paar Glitches ein. Egal, ähm, Sechs Arena, wo war das nochmal? Ah ja, stimmt, das war. Ah ja, ja. Sechs Arena ist in einem Ort, den ich jetzt nicht persönlich hasse, aber auch nicht wirklich mag. Wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, ich verrecke hier gerade, kann das sein? Das wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch nicht die stärkste Attacke, ich weiß, aber ich habe jetzt keinen Bock, um was anderes anzusetzen. Nice, Level 30! Und jetzt will ich doch mal tauschen. Das Pokémon. Was ist passiert? Äh, ach, das ist eine Abkürzung. Ach so, das ist eine Abkürzung. Dann. Mit Patex, der braucht. Äh, Erfahrung. Und danach. Oh, fuck. Ich mach kurz einen kleinen Karte ich hab irgendwas gesehen. Gerade als ich meine Aufnahmen geguckt habe, meine, meine Qualität meiner Stimme ist ja irgendwie nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich schrecklich. Kann das sein? Äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Ich, ich weiß nicht. Ich hab, ich weiß halt nicht ganz genau, mit was ich halt aufnehme in solche, solche Spiele. Weil sowas wie Fraps, kennt, er kennt das nicht. was ja, ist das, kenne ich nicht am Ende. Und ja, das ist dann blöd. Oh, ich glaube, wir sind hier richtig. Äh. Hi Jungs, wie, wie geht's euch? Oh, die, die wollen gar nicht... Okay, dann kämpft heute halt nicht. Warte, ich war aber schon mit denen Reden. <lacht> Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Was bis jetzt daraus oder was? Ja gut, wenn wir mit den Reden dann kämpfen, die wahrscheinlich sind deren Pokémon etwas stärker. Ja, ein kleines bisschen, aber auch nicht ganz groß. Anders, also ja. Du, du, du, du, du. Ich weiß echt nicht, wieso meine Qualität, meine Audioqualität jetzt gerade in diesen Videos, wie so im letzten pokémon video so also schlecht ist. Ich hoffe, das kommt nicht vor, weil sonst. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur gerade dran. Ich muss das, ich muss das mal kompären. Gut, anderes Thema ist es aber. Äh. Ja, toll, ist es da. Komm, Skrute! Wir brauchen dich! Komm, ich bin das nicht entwickelt, Mann! und äh, uns also so Sie ist ja die einzige, die sich noch entwickeln müssen. Komm schon. Ähm, ich weiß auch, wir kriegen bald, also, soweit ich weiß, nach der vierten Arena können wir soweit ich weiß schon unser nächstes. Ne, ich glaube, sogar der sechsten. Ne, nach der vierten oder nach der fünften können wir unser nächstes Pokémon bekommen. Und unser letztes Teammitglied, das kommt sehr, sehr viel später. Also reden wir darüber erst mal nicht. Ein Arbok. Lass ich lieber bekämpfen. Ist safer. Äh, ich, ich es gibt bestimmt irgendwelche Pros unter euch, die sich äh, mit allem auskennen. Wie man mit Emulatoren umgeht und alles. Und. Ups. No, ich hoffe, das jetzt nicht gehört. <lacht> Egal, habt ihr nicht gehört, auf jeden Fall. Oh nein, ich glaube, 32. Skröte will auch, dass sie sich, dass sie sich entwickelt. Ah, oh, Autsch. ja, es verdient. Habt ihr, glaubt ihr, glaubt ihr den back gesehen? Das war gerade für eine kurze Zeit offen. Was? Gnade, Boss, ich habe versagt. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Stimmt, da war ja auch noch was. Ja, <lacht> yeah, das war ich. Und ihr solltet Angst vor mir haben. Du mit deinen mickrigen drei Pokémon kannst du nichts. Ich weiß, ja, habe fünf Pokémon hinziehen. Das ist ein Evoli, was ich noch habe. Das habe ich nicht abgegeben, weil ich ein Lappen bin. Ähm, ja. Ich hoffe, wir schaffen, ähm, das HQ in dieser Folge. Damit wir dann in der nächsten Folge die Liga anstreben können. Ich habe echt Lust, das Spiel zu beenden. Nicht, weil ich... Oh, ich laufe mich, jetzt bis ein. Nicht aus dem Grund, dass es mir keinen Spaß macht, sondern... Ich weiß nicht, es ist es mir ein bisschen zu... Ich weiß nicht, ich, ich kann halt so gesehen... Ich liebe Pokémon über alles, das müsst ihr verstehen. Aber ich kann halt nicht Pokémon immer spielen. Das ist sowas... Also das geht bei mir nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit irgendein Pokémon-Spiel spielen. Oh, jetzt hätte ich wieder tauschen müssen. Oh. Egal, kriegt es größer etwas äh, Erfahrung. Wieso nicht? Wieso nicht? Biss und die Sache ist gegessen. Haha. Ha! Humor immer wächst. <lacht> Nein? Okay. Ja. Jetzt auf einmal haben die hier... Man ja in ihr ja Frocko mit deren Pokémon. Teilweise. Und fragen nicht, wieso. Hä? Was ist passiert? Habe ich die, hab ich die jetzt angegriffen oder nicht? Oh nein. Oh nein. Nein. Nein. Oh. YOLO. Oh nein, mein Pokémon ist geschädigt. Egal, krafler bei laden Aber komm, er ist jetzt auf sie Vielleicht jetzt halt Jetzt kann man machen. Dieser Junge ist einfach unschlagbar. Tja, ich bin halt gut, ne? Willst du das Team jetzt zugrunde richten? Ja. Oh, wait! Oh, da ist schon das Ende! Aber ich möchte erstmal nach links gehen. Ich will wissen, was da ist. Um ehrlich sein, also ja. Ich muss ja die Spannung halten und so. Ähm, was haben wir denn hier unten? Ein Item? Okay. Das war's. Na ja, gut, wenn ich es tragen könnte. Was ist denn da oben? Ich glaube, da waren wir glaube schon. Also ja, können wir das eigentlich vergessen? Ich würde das Item aber noch gerne nehmen. Ich möchte gerne... Wischen. Ich möchte gerne, dass ich mein kröte hiermit befüttert. Kriegst du die Level 33? Kein, äh, keine Entwicklung. Ich glaube, erst ab Level 36 entwickelt sich das. Eisen. Echt? Ein Eisen kriegen wir jetzt hier. Das steckt die verteidigung soweit ich weiß Äh, das können wir mal bei bei ein paar Ersatze oder so machen ich, ich halte nichts von diesen medizin items also ja gut aber anscheinend sind wir hier am Ende hi wer bist du denn du bist der Boss ich bin schwer beeindruckt du bist tatsächlich weit gekommen ach kein großes Gelaber einfach nur Kampf okay cool da haben wir ihn! Giovanni! Der Leiter von Team Rockets. Er spielt eine große Rolle in dem Spiel. Im Nachfolger, glaube ich, nur durch ein Event. Äh, ja, das passt jetzt nicht. Ich sollte lieber zu Satz wechseln. Ich habe irgendwie das Gefühl so, dass ich keinen Pokémon von uns entwickeln möchte. Ach so, oh. ja, okay, es du kannst doch gerne wiederkommen. Mit Satz kann ich momentan nicht kämpfen. Sie weiß, Torboga dauert auch, glaube ich, genauso lange wie es sogar kann gut sein. Also, ja, ich gehe davon aus, dass mein neues Display dann. Jetzt, wo ich es aufnehme, am 23. nehme ich das gerade auf. Ich glaube, das wird dann nächste Woche kommen. Ein Rihorn? Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ja, da haben wir ein Rihorn. Äh, aber das ist Geschichte. Lel. Kanga. Oh! Das möchte ich jetzt mal, ehrlich gesagt, mit Pateks machen. Ich möchte mal sehen, wie viel Patek aushält. Oh, wie cool das aussieht. Soweit also, ich weiß, ist Kangama immer nur weiblich, weil es hat immer ein Baby. Jedes Kangama hat ein Baby. Und ja. Ich frag mich nicht, wie sie sich paaren. Ich will es nicht wissen. <lacht> oh, Kometenhieb. Nein. Das ist eine schöne starke Attacke, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier so viel bringt. Die retten ihn auf jeden Fall. Guck oh, ist gleich auch schon zu Ende, leider. Boah, ich habe irgendwie Lust nochmals aufzunehmen. Was? Nein! Oh. Okay, ist Ich glaube, Patek ist da noch ein bisschen unterlegen. Sagen bist du? so. Nicht schwach oder so, aber halt unterlegen. Bei diesem Pokémon. Aquaknarre, was macht das eigentlich? Das ist eigentlich ich weiß nicht, ob der Typ normal Eigentlich ist der Typ normal, ne? Deshalb sollte das nicht sehr effektiv sein. Ja, wusste ich auch. Ja, es ist, er ist halt Typ normal. Ich dachte eigentlich immer, der wäre Typ. What? Also nicht typ What, aber What? Okay. Evo, die muss jetzt für uns einspringen. <lacht> Loi, ist kurz down gegangen, was? Ich dachte immer, der wäre Typ Gestein oder Boden oder sowas. Weil halt so... Ja, der das, das Artwork an, oder Da gibt es mal Fugel ein, Kangama. Ihr seht dann, wieder aus? Da aussieht. Und da dachte ich halt immer, der war halt nicht so gesehen normal. Typ normal. Schade, dass auch er keine eigenen Theme hat. Und das kommt dann alles erstmal in den nächsten Gems. Und in den Remakes müsste musst uns damit abfinden? Oh, Raserei! Nervt doch nicht! Geh einfach verrecken! Dankeschön! Holzstreffer hilft mir bei der Sache raus! Und das war's dann halt eigentlich schon! Nein! Ich habe knäglich versagt! Ja, yep, leider schon. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch da davonziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Und er hält ein Cip Scope. Okay, wir kriegen das sogar hier schon. Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wisst ihr was? Ich bin zu faul. Wir setzen jetzt Fluchtsaal ein. Oh! Ich hab das gerade gesehen? noch mal zurück, genau an der Stelle, wo ich hochgesprungen bin. Da, da, da war ich einfach nur zahlen ich kenne ja so einen Glitch aus diesem Spiel. Leute, ich war einfach nur so komische Buchstaben. Habt ihr es gesehen? Äh, ja, wir haben die scope die können wir dann für die Lavandertown benutzen. Äh, Tower, meine ich. Ja, aber die Folge ist jetzt zu Ende. An dieser Stelle. Hier nochmal gezeigt, dass das hier genauso aussieht wie im Motel. Ja, wir möchten gerne das Depot mal heilen. An der Stelle würde ich dann sagen, spiele ich wahrscheinlich oder vielleicht ein bisschen weiter. Für euch ist aber hier in dieser Folge Schluss. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut die nächste Folge rein. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abo wäre auch nicht schlecht und die Glocke natürlich ganz anschalten, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao.